Wie kann ich meinen Computer mit einem Fußschalter steuern? Der orange Kreis zeigt meine Kopfrichtung zum Bildschirm. Ich bewege den Kreis auf ein Element und drücke den Fußschalter. Mit meiner Kopfrotation kann ich jetzt genau wählen. Wenn ich den Fußschalter loslasse, erscheint ein Menü. Im Menü kann ich damit ebenfalls genau wählen. mit dem Kopf zeigen und wählen und mit dem Fußschalter bestätigen. Damit kann ich auch schnell und genau tippen. Um die Kopfrichtung bestimmen zu können, braucht es nicht mehr als eine normale Webcam. Anstatt einem Fußschalter kann ich auch einen anderen Schalter oder eine Taste verwenden. Nach dem Tippen schließe ich die Tastatur und kann mich weiter durch YouTube bewegen oder etwas ganz anderes machen. Ich steuere meinen Computer mit dem Kopf und einem Fußschalter. Das ist Semanox. Nehmt jetzt kostenlos an der Beta teil.